Hallo Partners. Jetzt geht's um den Business Manager, das Verwaltungstool von Facebook für Seiten und ach alles drum und dran, was äh, mit Facebook und Instagram irgendwie zu tun hat, auch Werbung und so weiter. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn gleich geht's weiter. Ja, der Business Manager ist quasi das Verwaltungstool von Facebook für die verschiedensten Dinge wie Werbeanzeigen, Instagram, äh, Verwaltung von den einzelnen Seiten mit Berechtigungen und so weiter. Und ich empfehle wirklich, ich empfehle seit Jahren, seit es den Business Manager eigentlich im Prinzip so in der Form gibt, macht die Verwaltung der Nutzerrechte nur über den Business Manager. Erteilt keine direkten Anfragen oder beziehungsweise direkten Adminrechte oder Redaktionsrechte auf die Seiten. Macht das im Business Manager drin, fügt die Person in den Business Manager hinzu und dann könnt ihr nämlich mit nur einem Klick die Person aus allen Dienstleistungen wieder entfernen, sollte zum Beispiel die Person das Unternehmen mal verlassen haben. Und dann schauen wir uns diesen Business Manager mal an. Ich habe hier äh, unverhofft, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich, weil ich bei äh, Instagram hier mit dem WP Brandlöscher, den ich ja nicht mehr bespiele im Moment, äh, mal einen äh, eine Anzeige schalten wollte und dann wurde irgendwie im Hintergrund ein Business Manager erstellt. Naja, habe ich jetzt halt einen zu Testzwecken. Macht also auch nichts. So. Als erstes hast du schon mal die Möglichkeit, eben eine Person hinzuzufügen. Ich kann dir hier jetzt nicht zu 100 Prozent ganz genau zeigen, wie das funktioniert mit dem Hinzufügen, das würde ein bisschen zu weit führen. Äh, auch mit den Rechten, mit den Assets hinzufügen und so weiter. Das äh, schauen wir uns dann mal in einem kürzeren Video ein bisschen an. Hier geht es um den Überblick. Du hast also hier die Möglichkeit, eine Person hinzuzufügen. Die Person braucht eigentlich einen äh, Facebook Account. Und die entsprechende E-Mail-Adresse muss ich hier auch hinzufügen von diesem Facebook-Account. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen Partner hinzuzufügen. Partner ist zum Beispiel eine, eine Werbeagentur oder so, der du nicht hundertprozentige Rechte auf deinen Business Manager gibst, sondern nur quasi... Äh, ja, Nutzungsrechte, dass, dass dort die Partner kannst du auch entsprechend wieder entfernen. Aber wichtig ist, teilweise braucht der Partner auch Administrationszugriffe und ich mache das mit meinen Kunden meistens so, dass die mir kompletten Zugriff als Administrator auf ihren Business Manager geben, weil äh, dann habe ich am meisten Möglichkeit, das zu verwalten und ich habe ja ehrlich gesagt auch kein Interesse daran, äh, meine Kunden irgendwie zu verarschen oder so oder den äh, irgendein Leid anzufügen äh, bzw. zuzufügen. Weil äh, damit würde ich ja meinen Ruf entsprechend äh, vernichten. Und jetzt kommen wir aber zu den einzelnen Konten. Das heißt, du kannst hier eine Seite hinzufügen. Und hier habe ich jetzt noch keine drin. Ich könnte aber eine hinzufügen, was ich jetzt auch mal mache. Und hier hast du dann, ich mache das mal ein bisschen kleiner, die Möglichkeit, von einer Seite hinzuzufügen. Zugriff auf eine Seite zu beantragen oder eine neue Seite zu erstellen. Wenn du eine neue Seite erstellst, dann bist du automatisch, wenn noch keine drin ist, ist diese Seite automatisch nachher zugeordnet diesem Business Manager als Hauptseite. Wenn du Zugriff auf eine Seite beantragst, das äh, kommt dann auf die Gegenseite. Bei der Gegenseite wird dann eine Anfrage erstellt. Äh, XY hat Zugriff beantragt auf deine Seite. Und hier eine Seite hinzufügen, würde ich jetzt mal... Hier diese Hansersheire, meine Testseite. Seite hinzufügen. So. Und jetzt ist die Seite bereits drin, weil ich da schon mit diesem äh, Konto Administrator bin. Das heißt, wenn du bereits Administrator auf einer Seite bist, dann wird das sofort hinzugefügt und hast hier bereits die äh, ganzen Berechtigungen und eben auch äh, von den Personen. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Person aus dem Business Manager rauslöschen. Dann hat sie die Berechtigung nicht. Und wenn du hier in Manager eine Seite hinzufügst und die Person bereits drin ist und die beiden Personen schon Administratoren sind dieser Seite, dann werden beide Personen auch entsprechend hinzugefügt. So, das hoffentlich ist jetzt klar. <lacht> dann gibt es hier die Werbekonten. Du siehst, wenn ich jetzt ganz nach unten scrolle unter Unternehmensinfos, wie viele Werbekonten du maximal verwalten kannst. Da ist äh, Facebook wirklich gnadenlos. Also da musst du echt, äh, da gibt es keine Möglichkeit, wo du sagen kannst, ja, gib mir bitte drei oder vier Werbekonten, die ich verwalten kann. Das geht entweder automatisch oder manuell dann hoch. Manchmal musst du auch äh, mit dem Chat äh, korrespondieren, damit die dir mehr freischalten können. Ist aber auch nicht garantiert. Also da ist Facebook wirklich sehr restriktiv. Das heißt, du kannst jetzt im Moment in diesem frischen Business Manager drin einfach ein einziges Werbekonto hinzufügen. Hier auch wieder neues Werbekonto erstellen, Zugriff auf ein Werbekonto beantragen oder ein Werbekonto hinzufügen. Dann ist das direkt drin. Die Business Assets Gruppen, das sind so äh, verschiedene Assets, die du dann hinzufügen kannst und so weiter. Da geht es auch um äh, Berechtigungen. Hier bei den Apps auch ebenfalls, äh, zum Beispiel wenn jetzt äh, ich habe meinen Shop verbunden mit WooCommerce und äh, da braucht dann eine App eine Berechtigung. Die kannst du dann hier auch hinzufügen oder verwalten. Und Instagram Konten geht hier auch. Ich habe mir ja noch den äh, lernen mit Roger drin. Der ist eigentlich äh, schon total irrelevant, weil den bediene ich eigentlich auch nicht mehr. Das habe ich mal äh, rausgenommen wieder. Und hier kann so eben auch die Personen hinzufügen. Ich entferne das jetzt mal, weil das brauche ich hier drin wirklich nicht. Kann hier ein Instagram Konto hinzufügen. Uh, wichtig ist, dieses Instagram-Konto darf, darf noch nicht mit einem anderen Business-Manager-Konto verbunden sein, um das hier hinzufügen zu können. Dieses Konto ist bereits verbunden mit uh, einem Business-Manager, deswegen kann ich es hier nicht hinzufügen. Also das ist immer an dem entsprechenden manager hinterlegt. Und auch dort kannst du dann die Berechtigung wieder erteilen, was die Person in diesem uh, Instagram-Konto entsprechend machen kann. Hier natürlich die WhatsApp-Konten, falls du irgendein Business-Manager oder beziehungsweise WhatsApp-Business-Konto hast, kannst du das hier ebenfalls hinzufügen. Die Datenquellen, das sind die Kataloge, zum Beispiel wenn du einen Online-Shop hast mit mehreren Produkten, dann werden die hier aufgeführt mit der entsprechenden Verlinkung. Das Pixel, das ist halt eben wegen der DSGVO und dem Datenschutz und so weiter ein bisschen schwieriger. Das Pixel brauchst du auf der Webseite, äh, um entsprechend tracken zu können. Dann haben wir hier noch die Offline-Event-Sets, die Custom-Conversions, die event quellengruppen die geteilten Zielgruppen und die Business-Creatives-Ordner, äh, wo du dann auch ein paar Creatives noch äh, hinzufügen kannst. Ich gehe jetzt hier wirklich nicht ins Detail, weil es geht wirklich nur darum, mal zu erklären, wozu dieser dann auch wirklich da ist. Bei der Brand Safety geht es darum, dass du hier mit der Domain auch dein Unternehmen von diesem Business Manager verifizieren kannst. Das heißt, hier fügst du deine Domain hinzu, machst einen kurzen DNS-Eintrag bei deinem äh, Domain-Anbieter und schon hast du das Ganze verifiziert. Das also äh, würde ich dir sehr empfehlen, wenn du nur über eine Seite hier, du kannst auch mehrere Domains hinzufügen und so weiter. Dann haben wir hier die entsprechenden Integrationen, Registrierungen. Wie gesagt, ich gehe nicht detailliert drauf ein. Bei den Zahlungsmethoden würde ich dir auch empfehlen, eine Zahlungsmethode, die du nutzt für dein Werbekonto, hier hinzuzufügen, weil diese Zahlungsmethode, die du im Business Manager drin hast, kannst du an verschiedenen Orten eben auch nutzen, um als Zahlungsmethode zu verwenden. Beim Security Center empfehle ich dir auch, mindestens die Zwei-Stufen-Authentifizierung einzufügen. Und ich habe bereits die Zwei-Stufen-Authentifizierung. Wenn du hier umstellst, ich gehe noch mal zurück, wenn du hier umstellst von äh, zum Beispiel von niemand auf nur Administratoren wird dir gleich angezeigt, we welche oder wie viele Personen hier noch äh, Zugriff entsprechend äh, über die zwei authentifizierung brauchen. Wichtig ist auch, dass du mindestens im Business Manager mindestens zwei Administratoren drin hast, ne? dass du hier auch immer quasi ein Backup hast, äh, der das dann auch mal verwalten kann, falls du mal gesperrt wirst oder ausgeschlossen aus Facebook oder dein Konto irgendwie gehackt wurde beziehungsweise übernommen wurde, was auch immer, damit du da nicht einen kompromittierenden Nutzer noch irgendwie drin hast. Hier kannst du das also einstellen. Die Zugriffsberechtigungen überprüfen. Wirst du hier direkt weitergeleitet auf die einzelnen Personen. Und hier siehst du auch die zugewiesenen Assets. Hier kannst du Assets hinzufügen. Klassische Seitenversion. Kannst du hier sagen, hat alle Berechtigungen. Seiten verwalten darf er auch. Dann hier habe ich bereits überall Zugriff. Weil ich schon Administrator in einem anderen Business Manager drin bin. Also ich kann auch verschiedene Seiten in verschiedenen Business Managern drin haben, aber nur eine Seite als, als die, die Hauptseite von einem Business Manager. Und die Hauptseite von einem Business Manager, das ist quasi die, die firmeninterne oder die firmeneigene äh, Webseite bzw. Äh, Businessseite. Wenn irgendwelche Anfragen sind von externen oder Einladungen und so weiter, findest du das hier auch unter Anfragen. Benachrichtigungen kannst du hier noch einstellen, äh, ob du hier E-Mails und so weiter willst, das musst du dann selbst entscheiden. Ich schalte das meistens aus, vor allem per E-Mail, weil sonst werde ich zu bombardiert mit E-Mails. Und unter den Unternehmensinfos gibst du deine Unternehmensinfos ein und kannst es dann auch verifizieren. Es geht einen Moment, bis diese Verifizierung dann auch durch ist bzw. du sie überhaupt machen kannst. Es gibt ein paar Voraussetzungen, äh, bestimmte Facebook Produkte die du dann eben nicht nutzen kannst, wenn du keine äh, Verifizierung gemacht hast von deinem Unternehmen. Also ist es auch wichtig, dass du hier die entsprechende äh, Verifizierung durchführst. Ne? Du siehst hier bestimmte Entwicklerinformationen, Instant Games, Nachrichtenseitenverzeichnis, WhatsApp-Business, Seitentransparenz und Agentur mit Sitz in China. Die können dann erst darauf zugreifen, wenn äh, das Unternehmen verifiziert ist. Und dann haben wir hier noch den Leitfaden zur Einrichtung, wo du dann ja noch ein bisschen Informationen bekommst. Und falls du schon Zugriff hast auf den, auf den Support, klickst du hier auf Hilfe und auf der rechten Seite müsste dann im Prinzip stehen, irgendwo die Möglichkeit sein, dass du Zugriff bekommst auf den Support von Facebook. Der ist aber besser zu erreichen über die Business Suite. Da hast du wahrscheinlich auch schon Zugriff, aber weil dieser jetzt noch neuer Business Match und da noch nicht viel mit integriert ist, gibt es hier noch keinen Zugriff. Aber sonst würde hier stehen, dass du eben Zugriff hast auf diesen Support. Und zwar sieht das dann so aus. Zeige ich dir schnell. Support Team kontaktieren hier. So würde das dann aussehen, Support Team kontaktieren. Gut, falls du irgendwelche Fragen hast äh, zu diesem Thema oder ich dir irgendwie weiterhelfen kann im Bereich Social Media, Online Marketing, übrigens auch ganz beliebt der sogenannte Admin Disput, das heißt, wenn du Du hast hier die Möglichkeit, dich selbst als Admin zu entfernen und wenn du dann eben keinen zweiten Admin in deinem Business Manager drin hast, dann äh, wird es problematisch. Dann musst du einen äh, sogenannten admin Disput starten und dieser admin Disput, den kannst du auch über mich erledigen lassen. Äh, da gibt es dann so eine Checkliste, die du abarbeiten kannst und äh, dann kann ich dich wieder hinzufügen, beziehungsweise Facebook macht das dann. Es gibt ein paar Vorgaben, die du dann äh, machen musst. Dazu gibt es auch ein Video in meinem äh, YouTube-Kanal oder auf den anderen Plattformen drauf und ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen und äh, du weißt jetzt ein bisschen mehr Bescheid über den Business Manager. Wie gesagt, wenn da irgendeine Frage besteht oder so, scheue dich nicht, kontaktiere mich entweder in den Kommentaren, eine Frage stellen oder auch zum Beispiel äh, mich auf meiner Webseite kontaktieren www.rogerubstuhl.ch, dort aufs Kontaktformular gehen und mit mir in Kontakt treten. In dem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal.